Moin, Servus, Grüße oder was auch immer. Willkommen zum zweiten Video auf diesem Kanal. Ja, es ist ein FAQ, weil ich glaube doch nicht im Ernst, dass ich jetzt, nachdem ich schon ein Video richtig Content mache, jetzt auch irgendwie mich jetzt noch anstrenge dafür. Also, deswegen, das Video wird so aussehen: Ich werde jetzt zuerst einmal halt das Ganze 2022 also Rückblick machen oder nach 2023 Ja, was ich so vorhabe Ich würde sagen, ich fange direkt an mit der ersten Frage und zwar Wie zufrieden bist du mit den Klicks auf deinem YouTube-Kanal dieses Jahr? Ich bin eigentlich mit den Klicks ziemlich zufrieden, weil 210 Aufrufe auf dem ersten Video finde ich jetzt ziemlich stark und ja, demnach kann ich mich ziemlich zufrieden stellen und ich würde mich ziemlich freuen, wenn ich es schafft, dass dieses Video hier Kommen wir zur zweiten Frage. Wie war dein 2022 so? Ich bin einem, einem ziemlich zufrieden. Ich habe mal, ich habe jedes Jahr viele Leute getroffen. Dieses Jahr habe ich nicht so viele neue Leute kennengelernt. als halt zum Großteil alte Bekanntschaften halt weitergepflegt, zu einem guten Teil auch noch intensiviert. Und ich bin gespannt, was daraus alles wird. Und ich habe auf jeden Fall viele Ideen für die Zukunft wird sich dann zeigen, was sich daraus entwickelt. Was zum anderen auch noch klar, haben ein größeres Whiteboard in 2022 bekommen. Ich habe, ich habe jetzt Surface und natürlich auch wie ich vorhin erwähnt mehr Klicks. Kommen wir zur letzten Frage und zwar wie lang ich habe jetzt keine Ahnung, worauf sich jetzt wie lange bezieht, aber ich gehe davon aus, dass damit gefragt wird, wie lange dauert es auch, bis ein neues Video kommt. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal die Pläne für 2023 für diesen Kanal hier zeigen. Zum einen haben wir natürlich dieses Video hier. Zum anderen, möchte ich, zum anderen arbeite ich momentan an meiner GFS über die Partei. Das, das werde ich in meiner Klassenbereich schon übernächste Woche vorstellen. Und dann wird das irgendwann verspätet auf diesem Kanal hier in Videoform wahrscheinlich auch online gehen. Natürlich content Wiederwertung, weil ich ja sonst zu faul bin. Zum anderen wird dieser Kanal hier wieder Fahrt aufnehmen, so im April. Mich würde mal interessieren, was eure Vorsätze für dieses Jahr sind. Schreibt sie doch mal in einen Kommentar. Gebt dem Video, wenn es euch gefallen hat, ein Like. Abonniert mich gerne. Jo, und auch. Wenn ihr zukünftig auch im nächsten Jahr mir Fragen stellen wollt, abonniert mich auch auf Instagram. Ich heiße da genauso wie hier Atomalverzeugt. Schönen Tag, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Item.